So Leute, jetzt geht's los. Wir probieren heute den Typhoon 8 Intel real aus. Mal gucken, was das geht. Wir sind wieder futuristisch unterwegs. Da ist ein bisschen wackeliger unterwegs. Das geht Richtung Dom, das Wahrzeichen von Speyer. Aber nicht direkt zum Dom, sondern wir gehen hinten auf die Domwiesen. Boah,